Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Heute folgt Tag 19. Meine Staffelung sind 40, 100, 250 Euro und so weiter. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in der Playlist. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. In 12 Minuten sind... Wichtige News im Euro, da muss ich mich beeilen. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Out, Japanisch Yen, sieht ganz gut aus, hier steige ich ein, gleich nochmal. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades im Zeitrahmen von 60 Sekunden bis 2 Minuten der Kurs steigt schön, beide Trades sind deutlich im Gewinn noch eine Minute Sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Noch 10 Sekunden. Perfekt gelaufen. Beide Trades deutlich gewonnen. Das ergibt einen Gewinn von... 103,60 Euro, so wie gestern, also wie am 12.04. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, adios.